Ja, hallo. Wir haben heute eine neue Folge von unseren Musik macht Mut Gesprächen und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute eine nette junge Dame hier äh, als Gast haben. Wir haben nämlich die Jolina Karl hier im Gespräch. Hallo Jolina. Hallo Tim, ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Vielen Dank. Ja wunderbar, super. Ähm, Jolina ist nämlich auch schon lange mit Cordial äh, verbunden. Äh, wir kennen uns auch persönlich inzwischen, äh, haben uns schon getroffen äh, auf diversen Veranstaltungen. Und äh, ja, die Jolina ist eine Singer-Songwriterin mit äh, starken Fork- und Country-Einflüssen. Ähm, schreibt auch wirklich schon lange eigene Songs und gerade in der momentanen Situation, wo vielleicht viele zu Hause sitzen und sich überlegen, auch mal wieder einen Song zu schreiben oder vielleicht auch noch nie einen Song geschrieben haben und jetzt sich sagen, das würde ich gerne mal ausprobieren. Ich denke, da kannst du mit deiner Erfahrung ganz gute Tipps geben. Wie ist es denn? Wie entsteht bei dir denn ein Song eigentlich? Das ist äh, sehr unterschiedlich. Also Ich kann da auch wirklich nur von mir aus reden, weil... Ähm Manche schreiben so einen Song auf einmal, Melodie und Text kommt aus denen raus. Das ist bei mir leider nicht so. Bei mir ist immer der Text als erstes da und danach schreibe ich dann die Musik darauf. Und die Textideen, die äh, entstehen auch sehr unterschiedlich. Manchmal sammle ich äh, über Monate zu einem bestimmten Thema irgendwelche Textschnipsel, und ähm, baue die dann irgendwann zu so einem Song zusammen. Manchmal ähm, ist da plötzlich eine Idee, zum Beispiel habe ich jetzt meinen, meinen letzten Song über Freundschaft geschrieben und da haben wir mit, tatsächlich mit Freunden zusammengesessen beim Bier und äh, haben irgendwann angefangen rührselig drüber zu philosophieren, was denn eigentlich Freundschaft ist. und ja, da habe ich mir dann mal einen Zettel genommen und einen Stift und habe einfach mal mitgeschrieben. Und so ist dann dieser Song entstanden und manche Songs entstehen einfach durch Zufälle. Zum Beispiel hatte ich mal einen Unfall in Köln in so einem großen Kreisverkehr und mir ist ein dicker LKW, dann hat mich abgedrängt, ist mir voll in die Karre gefahren und das habe ich dann am nächsten Tag ähm, einem Freund erzählt aus London. Wir haben da gechattet und ähm, ja, der äh, hat auf einmal seine Fantasie mit ihm durchgegangen und er fing dann an, die erste Strophe zu schreiben. Und in dieser ersten Strophe ging es dann darum: äh, Ich äh, fahre mit meinem Pickup-Truck durch die Gegend, muss ja ein Country-Song werden, ne? <lacht> äh, und plötzlich rennt mir irgendwas vor das Auto und ich dachte, es wäre eine Ente, aber nein, es war eine Ziege. Ist die Ziege tot? Ach Gott. Ja, und so kam dann eins zum anderen. ich gesagt, Ja, guter Country-Song, da muss auch ein bisschen Whisky dabei sein. Und dann okay. hat er dann weitergeschrieben. Und ähm, ja, irgendwann hatten wir ein paar Strophen. Ich sag so: Jetzt noch ein Refrain, dann mache ich ein Lied da draus. Ja, wie ich mache ein Lied da draus? Ja, ja, ist okay. das, super, ne? das ist eine super. coole Sache. Und, ja, es ist halt wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und daraus, aus solchen situativen Dingen, die du dann einfach äh, in dich aufnimmst, um sie dann in einem Song zu verarbeiten, darauf entsteht dann die Musik. Das heißt, ja. du hast wahrscheinlich irgendwie, denkst du dir, du hast eine bestimmte Emotion oder so und auf die ja. Emotion folgt dann die Musik so. Ja, wenn ich mich halt mit so einem Text beschäftige, da kommen mir dann halt äh, Ideen und ich setze mich dann einfach mit der Gitarre dahin und singen ein bisschen vor mich hin, äh, schrammeln ein paar Akkorde und irgendwann kommt dann eine Melodie, wo ich denke, ja, das ist cool. Sehr gut. Also ja. das, das zeigt auch mal wieder im Grunde genommen, ähm, wenn man einfach offen dafür ist, wie bei so vielen Sachen, dann ist es eigentlich kein Hexenwerk. Ne? Nein, überhaupt nicht. Man muss sich auch einfach nur mal dransetzen. Weil viele Leute haben ja Ideen, aber finden keinen Anfang. Und mhm. ich finde, man, man muss es einfach mal machen. Einfach, einfach mal machen. anfangen und mal gucken, was passiert. Ja, ja, ja, wunderbar, ja. Sehr gut, sowas zu hören. Ähm, ich habe auch von dir erfahren, dass du schon seit geraumer Zeit jetzt deine Songs dann in Nashville, Tennessee, aufnimmst. Ja. Wie bist denn du dazu gekommen, nach Nashville, also sozusagen in das Mekka des Country zu kommen für deine Songs? Ja, hast du ja jetzt schon gut gesagt, das Mekka des Country. Ich habe halt mit meinen Songideen überlegt, wo gehe ich denn jetzt hin und wo nehme ich das denn jetzt auf? Und äh, ja, dann habe ich halt gedacht, da bin ich doch am besten aufgehoben, weil die Musiker, die... Dort sind und die äh, sowas dann realisieren, die machen ja nichts anderes als Country-Musik. Und ich finde, man muss Country-Musik verstehen. Und in Nashville gibt es natürlich ganz großartige Musiker. Äh, deswegen habe ich mir gedacht, gehe ich mal dahin. Dann ist es natürlich auch schwierig, ähm, ein Studio zu finden, weil davon gibt es ja auch, was weiß ich, wie viele. Dann habe ich einfach mal einen amerikanischen. Kollegen gefragt, mit dem ich vor ein paar Jahren mal ein Konzert hier in Deutschland zusammengespielt habe. Und ähm, das ist Jefferson Ross und der war früher mal Bandleader von der Terry Clark Band. Und da habe ich gedacht, der hat bestimmt irgendwelche Kontakte. Und der hat mir dann ein Studio in der Nashville empfohlen, interessanterweise von einem Deutschen, der vor knapp 30 Jahren nach Nashville gegangen ist, um sich dort seinen Traum zu verwirklichen, nämlich ein Tonstudio dort. Und der ist inzwischen auch wirklich sehr etabliert im Bereich Bluegrass. Und der arbeitet mit Musikern zusammen, die wirklich ganz, ganz großartig sind und die auch mit Leuten äh, spielen wie ja, Dolly Parton, Ellen ähm, Jackson, Taylor Swift. Kenny Rogers, um vielleicht mal ein paar zu nennen, die okay. auch außerhalb der Country-Szene bekannt sind. Ja, genau, würde ich jetzt auch sagen, richtig. Und äh, mit diesem Produzenten arbeitest du jetzt ja dann auch schon längere Zeit zusammen. Und ja. äh, wie arbeitet ihr, arbeitet ihr dann zusammen und äh, bist du denn dann während der kompletten Produktion dann in Nashville? Äh, es läuft ganz viel digital übers Internet, dass Tracks hin und her geschoben werden ähm, und ich schicke ihm halt erstmal mein Demo, was ich mit Gitarre eingespielt habe und äh, dass er halt ein Gefühl dafür bekommt, wie, wie ich mir das so vorstelle. Ich habe da auch ein kleines Soundbeispiel mal oh cool. vorbereitet für euch. Ähm, so. I was ist in my truck Ich in the road Something I first thought Was der was a Ich der Ich with Cool. Ja, da, sowas schick ich dem halt rüber. Ja. Und ähm, Tom macht mir dann ähm, eine Gitarrenspur erstmal, wo ich dann eine Schmutzspur drauf singe hier zu Hause. Also das mhm. muss auch nicht schön sein, das ist einfach nur, damit die Musiker da so ein, so ein Feeling für bekommen, was ich mit diesem Lied aussagen will. Mhm. Weil ähm, wenn ich selber singe, dann... Äh, baue ich dann natürlich auch so meine Emotionen rein und ähm, mhm. wenn die Musiker dann äh, meine Gesangsspur dann auch haben, dann bauen die so ein Grundgerüst dann kommt erstmal Drums und Bass und Gitarre halt Okay. So. und dann kommt also wie gesagt, es ist nur so wie, wie das jetzt mit bei mir läuft und dann kommt der Gesang da drauf und ich habe bei meinem vorletzten Album da habe ich die Gesangsspuren hier in Deutschland eingesungen im Studio und habe die auch rübergeschickt. Ich war also gar nicht in Nashville. Und ähm, jetzt bei meinem letzten Album Forward Back Home, da war ich in Nashville und ähm, habe da meine Gesangsspuren eingesungen und ähm, habe auch die Soloinstrumente, die dann auch noch mal später drauf kommen, die hab, durfte ich dann auch noch überwachen. Okay. <lacht> Wobei ich den Musikern da auch so ein bisschen freier Hand lasse, weil äh, die können das viel besser als ich. Und die, die wissen, wie sie mit ihrem Werkzeug umgehen müssen und haben auch ganz ganz tolle Ideen. Und es wird sowieso nie so, wie man sich das von Anfang an vorstellt. Weil ja. Ist eine Entwicklung. Das ist ja vielleicht auch irgendwie das Schöne an der Sache. Ne? Total. Einfach auch also zu sehen, was passiert und äh, auch, wie das es vorher schon so zum Thema Songwriting einfach tun und einfach versuchen. Und entweder äh, es klappt oder es klappt es nicht, aber wenn es klappt, ist es ja auch umso toller. Ja, und, ach, äh, klar, klappt das. Ja, genau. <lacht> <lacht> und ähm, dann bist du ja jetzt ja auch dann dabei, dann eben. Alben aufzunehmen, wo es dann eben auch klappt und äh, die Frage ist natürlich, die man sich heutzutage immer wieder mal stellt, ähm, lohnt sich denn deiner Meinung nach eine Albumproduktion denn noch? <lacht> ähm, in meiner Liga definitiv nein. <lacht> also, also finanziell lohnt es sich nicht. ja. Ähm, die Kosten bekomme ich niemals wieder raus. Weil so eine Albumproduktion kostet nun mal einen Haufen Geld. Aber ich finde, als Singer-Songwriter hat man der Welt ja was zu erzählen. Und ähm, man muss dem ja auch eine Form geben. Und ich finde, dass. Ähm, wenn man ernst genommen werden möchte als Singer-Songwriter, dann muss man halt auch mal was Neues liefern. Ja. So ist es einfach. Und andere Firmen, die äh, investieren in, in Werbung, in Promotion. Und ich investiere halt in meine Alben. In deine Alben, ja. Ja, ganz und genau. Und es ist ja auch äh, ein Album, das einfach ein Konzept, in irgendeiner Art und Weise hat, auch wenn es jetzt vielleicht nicht zwingend ein Konzeptalbum ist, aber es steht ja doch immer irgendwie ein Rahmen und ein roter Faden irgendwie drin, ist ja doch auch was anderes, als jetzt einfach mal nur äh, Songs online zu stellen, die vielleicht so überhaupt keinen Zusammenhang haben. Deswegen ja. finde ich, ist auch irgendwie ist es auch eine Kunstform, die auch aufrechterhalten werden müsste. Und das finde ich toll, dass du das auch machst und dass du auch Alben produzierst äh, nach wie vor. Und äh, wie ist denn das dann für die Zukunft? Ist dann auch ein neues Album geplant? Als Singer-Songwriter hat man ja immer neue Alben im Kopf. <lacht> man will ja auch damit raus. Und ähm, ja, ich weiß es noch nicht. Ich habe vor nächstes Jahr ähm, zweimal nach Amerika zu gehen, einmal äh, Anfang des Jahres sofern Corona es zulässt und der Herr Trump mich reinlässt. Mhm. <lacht> ist ein Festival in Florida geplant. Und im Sommer will ich dann wieder nach Nashville und mal gucken, ob ich bis dahin vielleicht ein bisschen Geld zurückgelegt habe, um dann so ein Album noch mal zu produzieren. Aber man, man bekommt schon Lust darauf, wenn man sich da in Amerika aufhält, weil da ist halt Country-Musik ganz groß und äh, dann will ja. ich einfach wieder. <lacht> das ist dann da einfach deine Welt auch. Ja, absolut. <lacht> auch wenn dann. vielleicht manchmal Amerika in anderen Sachen sei dahingestellt, ob das dann immer irgendwie auch die eigene Welt sein muss. Aber was die Musik betrifft und die Country-Musik ist, fühlst du dich dann da einfach richtig gut aufgehoben. Das ja, auf jeden Fall. Ja, dann das ist toll. <lacht> ja, ähm, dann bleibt mir vor allem dir zu wünschen, dass dann deine Wünsche mit Amerika und mit Nashville und so dann auch tatsächlich in Erfüllung gehen, dass das eben alles wieder so weit klappen wird in der Zukunft, dass äh, auch äh, mit der Führungsriege da oben das soweit klappt. Und äh, dann drücke ich dir einfach die Daumen und bis dahin wünsche ich dir, dass du gesund durch diese komische Zeit kommst und äh, alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Und das gleiche wünsche ich dir auch. Dankeschön. Okay, Mach's gut. Ciao. Tschüss.